Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Astrologie und herzlich willkommen zu diesem Video mit den astrologischen Tendenzen für den Dezember 2018. Glücksplanet Jupiter steht im Schützen und das bringt eine Stimmung der Verheißung und Erwartung. Und weil auch der Neumond im Schützen stattfindet und die Energie von Glücksplanet Jupiter hervorhebt, ist es ein Neumond des Glücks und der Inspiration und darüber hinaus auch der Heilung. Darauf gehe ich später im Video noch ganz genau ein. Wenn ihr in eure persönlichen Sterne fürs neue Jahr schauen wollt, bin ich natürlich gern in einer Beratung für euch da. Ihr könnt auch einen Beratungsgutschein bei mir zu Weihnachten verschenken oder vielleicht das neue schriftliche Geburtshoroskop. Für alle Infos schaut auf meine Homepage, da könnt ihr die Beratung auch direkt buchen oder ihr ruft Zwecksterminvereinbarung auf meinem Kundentelefon an.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 Wer gewonnen hat, das erfahrt ihr in der kosmischen Schwingung vom Januar, die geht so um den 20. Dezember rum online, also da auf jeden Fall mal reinschauen. Bei der Gelegenheit möchte ich mich bei euch für eure vielen herzigen und kreativen Kommentare bedanken. Ich lese sie alle und freue mich darüber, wie viel Interesse und Wertschätzung ihr meinen Beiträgen entgegenbringt. Die Gewinnerin aus meiner Verlosung vom November ist Judith Merker. Sie hat mir einen coolen Poetry-Slam-Beitrag zum Video geschrieben. Einfach der Hammer. Herzlichen Glückwunsch, liebe Judith. Du bekommst mein Jahrbuch 2019. Bitte melde dich bei mir unter der unten eingeblendeten Adresse, damit ich dir das Buch zuschicken kann. Und jetzt schauen wir in die Konstellationen für den Dezember. Nicht nur Glücksplanet Jupiter ist durch den Glücksneumond betont. Auch Neptun inspiriert uns und stärkt unsere spirituellen Kräfte. Die Venus ist wieder direktläufig und geht am 2. Dezember für den Rest des Monats durch den Skorpion. Dabei bildet sie sehr schöne Harmonieaspekte, deshalb werden sich viele Liebesangelegenheiten, die in den letzten Monaten in Schieflage geraten waren, wieder zum Guten wenden. Vielleicht nicht sofort, aber ab dem Neumond wird es immer besser und immer kuscheliger. Auch das Flirtpotenzial ist sehr groß. Wie schon im November gilt auch für die beiden ersten Wochen im Dezember, solange wir uns mit Menschen umgeben, denen wir vertrauen können, werden wir eine gute Zeit haben. Wenn wir neue Menschen kennenlernen, können die sehr faszinierend auf uns wirken, aber wir müssen uns Zeit nehmen, sie genauer kennenzulernen, denn da könnte die eine oder andere Luftnummer dabei sein. Sehr schön sind die Konstellationen ganz im Sinne der Weihnachtszeit für Charity-Aktivitäten oder auch, um im privaten Rahmen zu helfen oder selbst Unterstützung zu erhalten. Auch das funktioniert am besten zwischen Menschen, die sich vertrauen können und dann auch bereit sind, die Hilfe anzunehmen oder Ratschläge entsprechend umzusetzen. Zu den Weihnachtstagen haben wir wunderschöne Sterne um richtig zu feiern und mit unseren vertrauten und geliebten Menschen schöne Zeiten zu verbringen. Nur ein schwieriger Aspekt mit Lilith zeigt, dass vielleicht das eine oder andere schwarze Schaf einer Familie an die Tür klopft und ebenfalls dabei sein möchte. Oder dass es in Patchwork oder Scheidungsfamilien ein Ringen darum gibt, wer wann mit wem feiert. Aber Weihnachten ist ja schließlich das Fest der Liebe und die Konstellationen lassen auf originelle Lösungen und sogar einen Durchbruch bei den Familienverhältnissen hoffen. Deshalb sollten wir uns dafür öffnen, auch unbequeme Situationen liebevoll anzunehmen. Jetzt gehen wir den Monat nochmal zeitlich durch. Die erste Dezemberwoche kann noch von Unsicherheiten und Ahnungen begleitet sein. Wir spüren, dass irgendwas im Busch ist, aber wir können nicht so recht erkennen, was es genau ist. Singles, die einen neuen Flirt begonnen haben, sind sich entweder ihrer eigenen Gefühle nicht sicher oder sie können nicht recht einschätzen, was ihr Gegenüber eigentlich von ihnen will. In bestehenden Beziehungen befürchten wir vielleicht, dass unser Partner von etwas oder jemand anderem träumt. Wir sind sehr intuitiv und spüren, wenn was im Argen liegt. Eine auffällige Konstellation ist die Spannung hier von Sonne und Neptun mit dem Mars dabei, der in den Fischen steht. Und diese Konstellation symbolisiert ein psychologisches Muster, das man auch als passiv-aggressiv bezeichnet. Das könnt ihr ja mal googeln, wenn euch das interessiert. Im Dezember prägt diese Haltung die erste Woche und das kann zum Beispiel dazu führen, dass wir Dinge, die uns stören, mit allen möglichen Leuten besprechen und uns darüber beklagen, nur nicht mit der Person, die es wirklich betrifft. Oder wir gehen in einen passiven Widerstand anstatt uns offen mit dem Problem auseinanderzusetzen. Wir müssen also damit rechnen, dass unausgesprochene Angelegenheiten die Atmosphäre stören. Außerdem steht der Merkur im Skorpion, was einen Hang zu Sticheleien anzeigen kann. Wer es nicht lassen kann, durch spitze Bemerkungen die Gefühle anderer zu verletzen, wird dafür im Laufe des Monats zur Rechenschaft gezogen, wenn der Merkur im Schützen steht und sich mit Jupiter verbindet. Also Vorsicht! Am besten, wir warten die erste Dezemberwoche noch ein bisschen ab und beobachten die Sache und versuchen uns zumindest selbst darüber klar zu werden, was wir wollen. Die Sterne empfehlen übrigens auch mit dem Geschenkekaufen noch abzuwarten, sonst kann es passieren, dass wir das Falsche aussuchen, was dann zu Enttäuschungen führt. Am 6. Dezember abends wird der Merkur wieder direktläufig und das fördert dann klärende Gespräche und bessere Entscheidungen. Am Freitag, den 7. Dezember, morgens um 8.20 Uhr, ist dann der Neumond des Glücks und der Inspiration. Er findet im Schützen statt und ist besonders wichtig, weil Jupiter in den kommenden zwölf Monaten durch den Bereich des Horoskops laufen wird, wo dieser Neumond stattfindet. Deshalb lohnt es sich, wenn wir in der Neumondphase Pläne für das neue Jahr machen und unsere Wünsche und Ziele formulieren. Netterweise fällt der Neumond auf den Freitag, sodass wir das ganze Wochenende nutzen können, um seine Inspiration auf uns wirken zu lassen. Er verleiht unserer Fantasie Flügel und verhilft uns zu spirituellen Einsichten, erweckt in uns den Wunsch, Hilfe zu leisten und lässt uns optimistisch in die Zukunft blicken. Dabei trauen wir uns, in großen Dimensionen zu denken und kühne Träume zu hegen. Am besten, ihr nehmt euch Zeit dafür und macht euch Notizen zu euren besten Einfällen. Das ist wie ein Brainstorming, ohne Grenzen und ohne Kritik. Es darf geträumt werden, denn diese Träume sind wie Samenkörner für die Zukunft. Ab 2019 wird ein förderlicher Aspekt von Saturn zu Neptun uns dabei helfen, diese Träume realistisch zu prüfen und dann auch tatsächlich zu manifestieren, wenn wir den entsprechenden Einsatz bringen. Mehr Einzelheiten und meine Vorschläge für die Neumond-Meditation erfahrt ihr in dem Video Verheißungsvoller Dezember mit den Tendenzen für die zwölf Sternzeichen. Außerdem könnt ihr euch zum Thema auch nochmal das Video über Jupiter im Schützen anschauen. In der Konstellation des Neumondes ist auch heiler Planet Chiron eingebunden. Er steht ja hier in den Fischen und entfaltet im Dezember besondere Kräfte, weil er dort wieder direktläufig wird und er durchläuft dann nochmal die letzten Grade des Fischezeichens, bevor er im Februar 2019 endgültig in den Widder eintritt. Er fordert uns auf, die spirituelle Ausrichtung der Weihnachtszeit zu nutzen, um Schwächeren Hilfe und Heilung anzubieten. Wahrscheinlich werden wir viele Petitionen und Hilfeaufrufe im Postfach haben und oft lohnt es sich mitzumachen. Ich denke da an die Kampagne gegen die Abholzung des Hambacher Forstes, die schließlich zum Erfolg geführt hatte. Da habe ich auch unterschrieben. Ich denke, der Dezember wird ein sehr guter Monat für die Evolutionsagenten unter uns und sie werden viele Möglichkeiten haben, etwas zur Verbesserung der Welt beizutragen. Ich habe zwei Video-Specials über Chiron gemacht. Falls noch nicht geschehen, schaut euch die doch nochmal an und lasst euch inspirieren. Am 13. Dezember, tritt Merkur ins Zeichen Schütze ein und verstärkt die angenehmen Tendenzen zu mehr Leichtigkeit, mehr Optimismus und einfach auch den Spaß an der Schönheit der Weihnachtszeit. Und vom 14. bis zum 18. Dezember bildet sich der einzige Saturn Aspekt des Monats. Und das ist auch noch ein guter hier zwischen Venus und Saturn. Da können sich Beziehungen festigen und neue Flirts ergeben, die man ernst nehmen kann. Und es baut sich ein wunderschöner Harmonieaspekt zwischen Venus und Neptun auf. Der Romantikaspekt des Monats schlechthin. Er hält dann an bis zur Wintersonnenwende. Und die ist diesen Monat auch sehr spannend, weil sie nämlich mit der Vollmondphase praktisch zusammenfällt. Die Wintersonnenwende ist am 21. Dezember exakt um 23.22 Uhr und das ist auch der Moment, wenn die Sonne ins Zeichen Steinbock eintritt. Danach werden die Tage zwar langsam, aber sicher wieder länger und wir bewegen uns wieder auf die lichtvolle Jahreszeit zu. Direkt am Tag darauf ist der Vollmond um 18.48 Uhr in den Zeichen Steinbock und Krebs. Der kann übrigens einen Wetterumschwung bringen, vielleicht gibt es dann sogar Schnee zu Weihnachten. Aber psychologisch als Konstellation ist er sehr kuschelig, denn die Venus steht in diesem herrlichen Romantikaspekt zu Neptun. Das ist einfach wundervoll für unsere festen Beziehungen und auch für alle diejenigen, die einen schönen Flirt am Laufen haben. Nur die Lilith steht eben in dieser Spannung hier zur Venus aus dem Wassermann heraus. Und das kann eben, wie ich eingangs schon erwähnt habe, bedeuten, dass in manchen Familien, wo es zu schwierigen Situationen kommt, kommt, ein paar Kompromisse gefunden werden müssen und dabei hilft eben dieser gute Aspekt von Uranus zur Sonne hier. Der spricht nämlich für originelle Lösungen und bei vielen wird es sogar einen Durchbruch geben in Angelegenheiten, die bis dahin vielleicht noch zäh verlaufen sind. Und das gilt sowohl in der Liebe als auch bei privaten oder beruflichen Projekten. Der Monat klingt dann aus mit schönen Konstellationen für Weihnachtsfeiern und Familienfeste. Am Tag vor Weihnachten läuft der Mond durchs Familienzeichen Krebs, muss aber noch durch die Opposition zu Saturn und Pluto hier durch. Das kann nochmal ein paar Spannungen in der Familie anzeigen, wird aber durch positive, liebevolle Aspekte ausgeglichen. Wenn wir uns vornehmen, uns nicht zu viel Stress zu machen und nicht auf einen haargenauen Ablauf der Festtage bestehen zu wollen, sollte das funktionieren. An Heiligabend gegen halb sieben läuft der Mond ins Partyzeichen Löwe. Das spricht dafür, dass die Weihnachtsfeier lang und fröhlich wird. Und auch an den beiden folgenden Tagen gibt es viele Gelegenheiten für Freude und Entspannung mit unseren Lieben. Schenkt euch Gesellschaftsspiele. Löwe ist das Zeichen der Spiele und der Kreativität. Ihr werdet viel Spaß haben, wenn ihr sie gleich ausprobiert. Zu Silvester läuft der Mond in in den Skorpion und bildet einen schönen Aspekt zu Spiritualitätsplanet Neptun. Das ist eine spirituelle und mystische Konstellation und außerdem auch sehr sexy und romantisch. Vielleicht werden mehr Leute als sonst im Stillen feiern oder sich zum Meditieren treffen, um 2019 einzuläuten. Bei großen Fäten stehen Orakelspiele sicherlich hoch im Kurs. Und wer gerade heiß verliebt ist, wird sich zu Silvester womöglich lieber zwischen den Laken tummeln, als eine große Party zu feiern. In der Silvesternacht wird der Mars in den Widder wechseln. Das ist eine sehr schöne Konstellation für einen schwungvollen Aufbruch ins neue Jahr. Wir werden richtig Lust haben, neue Projekte zu starten und mit frischer Kraft unsere Vorsätze für 2019 umzusetzen. Meine Tipps und Gedanken für die einzelnen Sternzeichen habe ich für euch in meinem Video »Verheißungsvoller Dezember« zusammengestellt.